Hallo, nicht erschrecken. Da würde nicht nur ihr wie der Ziege ins Ohrwerk reingucken, also wenn ich auf sowas das erste Mal stoßen würde. Aber wie immer, im Grunde total einfach das Ganze. Es geht um Gleichspannungstrafos. Also, Trafos an sich ist ja schon mal eine schöne Erfindung. Das sehe ich ja ein. Ähm aber in Zeiten wo man mit äh, ne, zurzeit noch Solar und Windkraft äh, Energien in so, unter anderem solche Bleigel Akkus speichern haben wir dann einen Haufen Gleichspannung zur Verfügung ja und wie macht man aus der Gleichspannung jetzt wieder ordentliche hohe Wechselspannung für solche Verbraucher wie zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, ist das eine Kohlefadenlampe? Hm. Er war in einem alten Projektor eingebaut auf der fassung steht drauf 220 volt und 500 watt ne? steht es hier 220 volt 500 watt hm. Ja. naja mal gucken ob wir das irgendwie hinkriegen mit 24 volt sind also 2 12 volt batterien hier in reihe geschalten hier ist mein einschalter dafür hier ist Meter auf zweieinhalb ampere eingestellt in der eingangsseite vom minus ja ähm, der rest altbekannt bekannt ganz stinknormale bedini schaltungen hier drüben in MJE 3055 t drauf halten npn ne? und hier, das sieht auch schön aus. Ne? Solche Marken mag ich besonders. Tesla. Ja, danke nochmal an äh, Triame. Funktionieren echt gut die Dinger. Kann man nicht meckern. Ja, und dann daran angeschlossen einmal äh, so eine Spule. Ja, die sieht ein bisschen vor Wochen aus, gebe ich zu. Aber hat so viel mehr Effekt als solche stinknormalen Spulen auch nicht. Ich glaube, da habe ich nicht, bestimmt zwei Wochen dran rumgebastelt. Das sind ein Haufen flacher Pancake-Coils übereinander. Ja, na, Mal gucken, was ich hier dann noch rausfinde. Aber momentan funktionieren sie bei mir ganz normal als stinknormale äh, mit Bedini-Ansteuerung angesteuerte Spulen. Also ist mit vier Treten parallel gewickelt, das sind die Eingänge, das sind die Ausgänge. Ja, an vier, also zwei Ein- und zwei Ausgänge habe ich die Bedini-Schaltung angeschlossen. Und die anderen, da habe ich mir den back emf rausgesucht. Diese Experimente mit der dritten Wicklung vom Bedini-Motor. Da habe ich ja schon mal demonstriert, wie man da die Seite vom Back-EMF rausfindet. Ja, also habe ich dann die Seite mit Back-EMF auf die Plusseite gelegt. Ne, von meinem mega kondensator die ich dann laden möchte. Ja, da komme ich dann hier. Also ich glaube, bei der war es so gewesen, dass ich um die 70-80 Volt gekommen bin, wenn ich mit 12 Volt Eingang gefahren bin. Oh, jetzt klopft jemand, muss ich erstmal kurz Pause machen. Okay, weiter geht's. Ja, das ist einmal die eine Seite. Und parallel dazu eigentlich nur nochmal die andere Seite, diesmal mit einer stinknormal gewickelten Spule. Genauso mit vier treten parallel, genauso angesteuert. Die eine mit Bedini-Schaltung, also diese eine Hälfte davon und die andere Hälfte habe ich mir die Back-EMFs rausgesucht. Back-EMFs in Anführungszeichen bin mal gespannt, ob es da auch schon was normalphysikalisches dafür als Erklärung gibt. Aber ja, wieder mal genug geredet. Wollen wir erstmal hochfahren, das ganze Teil. Moment, das hier war, obwohl das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Da wollte ich als Hüchstendallerei mal messen, welche Temperaturen denn oberhalb von der... Lampe dann so entstehen. Ja, so über 100 Grad sind es geworden, aber um das zu demonstrieren, da dauert das vielleicht etwas lange. Wir können es ja mal nebenbei doch mal mit anlassen. So, Grad Celsius und hier haben wir die, die Volt, was momentan auf den Kondensatoren drauf ist. Ja, es sind immer noch 40 Volt drauf, wie wir sehen. Und dann warum einschalten das Teil? Und geht's. Ja, bei 80 Volt muss ich hier natürlich ausschalten. Ne? Haben wir schon 80? Jetzt haben wir 80. Okay. Ja, leider blendet es jetzt durch die Lampe da. noch mal bis auf 80 Volt kommen lassen. Ja, die Überspannungslampen von gehen schon an. Uh, jetzt haben wir schon 84 Volt, muss ich aufpassen. Zweimal und einschalten. Okay, so das haben wir an Stromaufnahme übrigens auf 2,5 Ampere ist eingestellt. Also knappen Ampere dürft sein oder also knapp über Ampere. So ich muss natürlich mal noch eine automatische Einschaltung rausfinden. Wir können es auch, also ich kann den Ausgang auch gedrückt halten. Sie glimmt dann nur ganz, ganz leicht. Steckt natürlich ordentlich hier die Gradseile, aber es ist ganz normale Glühlampen-Technik ja nichts so besonderes. Und die Spannung auf den Kondensatoren bleibt dann so bei 16 Volt, wenn ich den Ausgang vollkommen gedrückt lasse. Aber wir wollen ja mal PMPO Spitzenleistung. Also nochmal hochfahren. Okay, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also ungefähr alle 8 Sekunden kann man komplett mal entladen. Hm. Ja, naja. So schon mal wieder meine ich schlecht, oder? Was meint ihr? Ja, dann nochmal als kleine Ergänzung. Die Zündspule habe ich jetzt wieder so angeschlossen, wie ich sie halt immer anschließe. Minus auf Transistorgehäuse jeweils und der Plus, der Plus vom Eingang. Ja, weil sonst kriege ich meine Spulen irgendwie von Anfang an nicht in Selbstoszillation, komischerweise. Ohne Zündspule hat es bei mir bis jetzt noch nicht geklappt. Na, vielleicht habt ihr da andere Ideen.